Du verlässt Casinoverdiener und bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Klicke auf der Webseite von Sunmaker auf Spielautomaten, um Dragon's Treasure kostenlos zu spielen. Suche Dragon's Treasure dann in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt und du spielst mit Spielgeld. Natürlich kannst du dort auch nur Spielgeld gewinnen.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 Zum Schluss wählst du dir einen Benutzernamen und ein Passwort aus. Wähle eine Sicherheitsfrage, falls du irgendwann dein Passwort vergessen solltest. Jetzt gibst du noch den Bestätigungscode ein und bestätigst, dass du über 18 bist. Klicke dann auf Absenden. Auf der nächsten Seite kannst du noch einmal deine Daten prüfen. Jetzt musst du die Mail von Sunmaker abrufen.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 Dragon's Treasure findest du wieder unter Spielautomaten. Suche das Spiel dann in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt wieder direkt in deinem Browser. Unten rechts kannst du deinen Einsatz verändern. Klicke auf Start, damit die Walzen sich drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Dragon's Treasure bei Sunmaker.